Denken wir nochmal an das am Anfang erwähnte Prisma des Geistes, welches uns auf der einen Seite bewahrt vom Durchdrehen und auf der anderen Seite unsere Realität verzerrt. Wir sehen einen Stumpf und würden das Gras drumherum niemals als Bäume anerkennen. Ob nun einige von uns das Rasenmähen mit ganz anderen Augen sehen? Verblüffend ist ebenfalls, dass dieses Urwissen wohl in uns schlummert und sich in der Vergangenheit schon oft versucht hat, den Weg Richtung Apokalypse zu bahnen. Dieses Bild hier wurde um 2007 herum von einer jungen Dame erstellt, die dort wohnte. Und so schaut der Blick aus dem Fenster aus. Mehr Worte braucht man in diesem Zusammenhang wohl nicht zu sagen. Nebenbei bemerkt, diese Blume hat verblüffende Ähnlichkeit mit den bisher unbekannten Pflanzen aus dem weltbekannten Voynich-Manuskript. Deshalb wohl wird Apokalypse mit Offenbarung gleichgesetzt. Der Vorhang öffnet sich. Nun dürftet ihr die Sache mit dem Prisma vollends verstanden haben. Die reale Welt ist anders. Sie ist ein echter Traum. Das Traurige daran ist, dass es momentan nicht bildlich ist. Doch das mit dem nicht bildlich ist die eine Sache. Im Originaltext verweist der Autor auf die Wortherkunft des Wortes Baum, sowie alter Baum und vorzeitlicher Baum. Da ich der russischen Sprache leider noch nicht mächtig bin, verzeiht mir, wenn ich die Worte hier nicht ausspreche. Doch vielleicht kann ich euch trotzdem noch in diesem Bereich eine Möglichkeit geben, ein neues, altes Tor zu öffnen. Das Tor der Sprachen. Im mir vorliegenden Text wird angegeben, dass Russisch die Sprache der Arier gewesen ist. Erhard Landmann, Sprachforscherbewanderte, werden nun schon das Wörtchen Bo-Russisch im Kopf haben. Noch weiter gehen Ausarbeitungen von zum Beispiel Oliver Heinel, welcher viele Sprachforscher aus allen Lagern so weit vereinigen konnte, dass auch in diesem Bereich eine völlig neue Welt eröffnet wurde, was das Werden unserer Sprache betrifft. Wer sich schon immer mal fragte, warum Baum Baum heißt und Haus Haus, der wird hier die Antworten finden, die er schon immer suchte. Nun lassen wir aber alle Texte im Hintergrund und setzen unseren Flug fort. Sicherlich fragt ihr euch, warum einige Bäume geschnitten wirken und andere gebrochen. Wenn sie geschnitten wurden, warum und für was und von wem? Womöglich sind diese Mesas, von denen es bei weitem nicht so viele gibt wie abgebrochene Stümpfe, die besten gewesen, die zum Abschneiden ausgewählt wurden. Der Rest sieht aus, als ob es durch eine Explosionswelle umgeknickt wäre. Ihr wisst doch noch, die flachen Stümpfe und die abgebrochenen Stümpfe. Was sind nun aber die höchsten Stümpfe auf der Erde? Tri-Everest? Sieht aus wie ein Riesensteinbruch. Wie ihr schon erraten habt, gibt es womöglich gar keine Steine, sondern nur versteinerte Bruchstücke von organischem Leben. Alles versteinerte Leichen. Oh, sorry. Wieder ein Übersetzungsfehler gemacht, denn hier steht, dass diese Bruchstücke noch immer immense Energien hätten und die Brücke zwischen Silizium- und Kohlenstofflebensformen bilden würde. Okay, also ist es doch so, dass von der Originalquelle her ausgegangen wird, dass die Bäume auf Siliziumbasis gelebt hätten? Hier hätte ich gerne noch etwas mehr Klarheit. Silizium ist im Periodensystem der Elemente genau eine Oktave über Kohlenstoff. Exakt eine Oktave. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir eine Oktave höher genauso ein Naturspektakel in leicht abgeänderter Form erleben könnten. In der nächsten größeren Dimension, im nächsten Sprung des Logarithmus der Spirale. Jedoch müsste nach meiner beschränkten Logik dann auch die Temperaturen dementsprechend hoch gewesen sein, dass die Elemente alle das machen wie eine Oktave tiefer. Also kann es nach der Logik entweder eine Kohlenstoffbasis des Lebens gegeben haben oder... Eine, die eine Oktave höher schwingt auf Siliziumbasis. Doch beides nebeneinander in lebender Form, wie wir es definieren, kann es wohl nicht sein. Doch da beides, also versteinerte kohlenstoff -Lebensformen und die Riesenbäume, wo man nun annimmt, sie hätten auf Siliziumbasis gelebt, gefunden hat, scheint es unwahrscheinlich, dass die Bäume auf Siliziumbasis und die Dinos, Frösche, Wale etc. und was noch noch gefunden wurde, parallel existiert haben. Noch immer beharrt der Originaltext hier darauf, dass es Siliziumslebensformen gewesen waren. Doch ich persönlich bleibe momentan noch in meiner wohligen Kohlenstoffwelt und behaupte weiter, es sind versteinerte Kohlenstofflebewesen, wo die Elemente daran lediglich eine Oktave höher gewandert sind. Wie das geht, finden wir vielleicht noch raus. Waren das alles, was wir sahen, wirklich Bäume? Natürlich nicht. Wie in jedem Wald gibt es die verschiedensten Pflanzen. Der Turm des Teufels zum Beispiel hat eine hexagonale Struktur. Ein Riesenbärenwurz vielleicht oder ähnliches, was heute auch noch Meter hoch werden kann. Andere Felsen haben Lamellen oder Schwammstrukturen, wie man sie von Pilzen kennt. Wie wir verschiedene Organe haben, hat auch so ein Wald die unterschiedlichsten Organe. Ihr wisst ja, die Welt der Fraktale. Stellen wir uns noch mal vor, wie viel Holz nach dem Sturz der Riesenbäume da gewesen sein muss. Wo ist nun das ganze Holz hin? Wie am Anfang des ersten Teils erwähnt, haben wir es... Weg ab jumin alias Pavel Ulyanov zu verdanken, dass uns hier so viel offenbart wird. Er läutete eine Revolution der Schaufelbagger ein. Auch auf deutschsprachigem Gebiet bin ich fündig geworden und staunte nicht schlecht, als ich auf Yves Kupkas Seite Archivmetis einen Artikel von 2012 über den Turm des Teufels fand, in dem es damals schon ähnlich beschrieben wurde. Das mit dem Schaufelradbagger allerdings ist neu. Darf ich vorstellen? Dieser riesen Tintenfisch auf dem... Foto ist Bagger 288, einer der größten rotobagger der Welt. Und so funktioniert diese Maschine. Sie kriecht dahin und hält ihr Rad parallel zur Bruchwand. Das Riesenrad mit den Kellen kratzt den Fels konkav aus der Wand, sodass eine konkave Wölbung zurückbleibt. Sind solche Klippen wie hier in Australien also Wunder der Natur oder Überbleibsel von Schaufelradbaggern? Natürlich hat Wikipedia auch eine Erklärung dazu, doch die ersparen wir uns an dieser Stelle. Das arme Wikipedia kann ja auch nichts dafür und im Endeffekt war das Projekt ja so geplant, dass die kritische Masse bestimmt, was richtig und falsch ist. Also lasst uns die kritische Masse erreichen, dann ändert sich auch was in Wikipedia. Nun wird mit Szenen von Sie leben versucht, die Teilung von uns zu denen zu veranschaulichen, also hier im Originalvideo, und es wird versucht aufzuhetzen und zu trennen. Da spiele ich nicht mit. Dazu habe ich persönlich noch zu wenig Erfahrung, um urteilen zu dürfen, ob jemand gut oder böse ist. Die Entscheidung überlasse ich gerne anderen. Jedenfalls stimmt es aber, dass wir aufwachen sollten, dass wir unser gesamtes Wissen von der Grundschule an überarbeiten und auf den neuesten Stand bringen sollten. So viele neue, faszinierende Erkenntnisse sind in den letzten Jahren veröffentlicht worden und die meisten Lehrbücher hinken der Zeit um Jahrzehnte hinterher. Im Grunde reicht es, den eigenen Geist zu öffnen. Die Infos fliegen einem dann nur so zu, wie im Schlaraffenland. Ganz einfach. Dann kommen wir nun aber zu ein paar anderen Fotos. Heutzutage gibt es viele Artefakte, die wir sogar heute nur schwer, wenn überhaupt, nachmachen können. Da wirkt es wirklich so, als ob die Technik vor vielleicht erst 200 Jahren viel hochentwickelter war als heute. Hier einige Beispiele. Babulovo Bath. Von 1784 bis 1820. Granit. Gewicht 48 Tonnen. Das folgende würde ein Dreher, der an einer heutigen Drehmaschine arbeitet, dazu sagen. Kompletter Nonsens. Ein Meister soll das Teil in sieben Jahren gemacht haben und es tagtäglich poliert haben? Das ist Präzision. Die konkaven und konvexen Flächen dieses Bades streng präzise. Der Kreis auf dem gesamten Durchmesser. Sehr genaue Kugelfläche im unteren Teil des Bades. Die super präzise Aushöhlung für den gesamten Durchmesser innerhalb des Bades auf der Unterseite. Dieses Produkt ist unmöglich von Hand gearbeitet, vor allem poliert. Da hat man den Eindruck, es kam gestern erst aus der CNC-Drehmaschine. Es ist unmöglich, ohne ein Highspeed-Polieren und Schleifen hinzubekommen. 1834, Gewicht 600 Tonnen, Höhe 27 Meter, Granit. Unmöglich das manuell ohne Drehmaschine zu bearbeiten. Peru. Ollantaytambo. Polygonales Andocken von Blöcken. Gewicht beträgt 40 bis 120 Tonnen. Die Blöcke sind in drei Dimensionen ausgerichtet. Capella Sansevero. Hergestellt aus einem einzigen Stück Marmor. Das ist unmöglich ohne moderne CNC-Maschine. In den letzten 50 Jahren gab es nichts, was eine ähnliche Komplexität aufwies, egal ob vom Bildhauer oder CNC-Maschine gefertigt. Marmorgrabstein auf dem Friedhof, San Quileno Museum in Genua, Steinbrücken in Sibestopol. Jeder polygonale Stein der Brücke ist im Wesentlichen eine einzige Skulptur, ein Beispiel für eine moderne Arbeit. Alle Städte auf dieser Erde waren aus Stein gebaut, im antiken Stil mit vordefinierten Layouts von Straßen, Alleen, Böschungen und so weiter. Die Stadtmauern hatten ein Ausmaß vergleichbar mit dem Ausmaß der Steine, aus denen die restliche Stadt gebaut wurde. Etwa 1780 bis 1815 haben wir angeblich eine Erfahrung eines Atomkrieges gehabt. Möglicherweise nicht zum ersten Mal für die Menschheit. Daraus resultierte wohl auch der nukleare Winter von 1816, einem Jahr ohne Sonne. Die Angelsachsen nannten es 1800 and frozen to death. Hier sind einige Screenshots von Google Earth, Fotos von Kernkratern in den Gebieten wie Belarus. Solche Krater sind leicht zu finden. Die weißen Spuren runter in den Krater ist gebrochener Kalkstein, das Grundmaterial aus dieser Zeit. Aha, Atomkrieg also nach der russischen Originalquelle hier. Sieh an, sie an. Hier wird behauptet, dass man auf den Fotos von Roger Fenton und James Robertson die Folgen dieses Nuklearkrieges auf der Krim eindeutig sehen würde. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber Vegetation kann man meiner Meinung nach auch durch stinknormale Brände auslöschen. In Nagasaki und Hiroshima hat zum Beispiel niemand einen Knall gehört oder eine Druckwelle erlebt. Dort ist von Zeugen angeblich ausschließlich zu hören, auf einmal stand alles in Flammen. Und mehr zivile Zeugen von Atombomben gibt es nun mal nicht. Alle anderen Zeugen sind Militärs und dass von Militär nur Propaganda zu erwarten ist, dürfte heutzutage auch jedem klar sein. Falls jemand schon mal live so eine Explosion zu einer komischen Atombombe gesehen hat, bitte melden. Ansonsten gehe ich persönlich momentan davon aus, dass es zur Prisma Show gehört und lediglich dem Angstmachen dient. Nun zurück zum Thema. Überall, wie auch auf der Krim, gibt es schier unendlich lange Höhlensysteme. Meist sind es Stollen, die dazu dienten, gewisse Mineralien aus den Bergen oder besser Stümpfen abzubauen. Das hier ist ein Gemälde von 1855, wo wir einen alten Riesensteinbruch und die Abfälle davon im Hintergrund erkennen können. Wenn euch dieser Steinbruch schon beeindruckt, muss ich euch sagen, dass es wohl keinen einzigen Kubikmeter Land auf der Erde gibt, vielleicht zu einer Tiefe von 100 Metern, der nicht abgebaut, gemahlen, zerkaut und wieder verworfen wäre. Dass das hier vielleicht kein Planet ist, kugelrund wie gewisse Fotomontagen zeigen, dürfte nun schon durchgesickert sein, doch dass wir vielleicht in einer riesigen Steinbruchabfallgrube leben, wo das Periodensystem nach heftigster und brutalster Art und Weise extrahiert wird. Ob jetzt nach Mendelejew, wie es der Originalautor hier nennt, oder nach anderen Modellen, wie zum Beispiel das Russell-Periodensystem, was viel verständlicher wirkt und wo man verblüfft draufschaut und sieht, dass es unterhalb des Wasserstoffs noch weitergeht und wir mit unserem aus der Schule bekannten Elementen erst in der dritten Oktave starten, ist erstmal zweitrangig. Oder ist das der Schlüssel? Aufgeweckte Köpfe werden im ersten Teil schon bemerkt haben, dass man sehr wohl aus Kohlenstoffkristalle machen kann. Die künstlichen Diamanten werden ja auch irgendwie aus Kohlenstoff gemacht. Also muss es ähnlich bei anderen Elementen klappen, sie eine Oktave höher zu bekommen. Ganz ohne Volumenänderung. Hohe Temperatur und hoher Druck spielen dabei wohl eine wichtige Rolle. Also hat das Wikipedia mit der Definition von Versteinerungen vielleicht nicht ganz unrecht. Wir werden sehen. Dass es kein hexagonales Wachstum geben kann, wenn äh, keine Lebensform beteiligt ist, das müssen wir jetzt wieder etwas revidieren. Es wurde im ersten Teil behauptet von mir und der Basti hat mir dann dieses Foto geschickt von diesem Kristall und das ist jetzt Ammonium alone. Er hat es dabei rausbekommen, wo er sich eine Dachdeckerbatterie machen wollte, also eine Kristallbatterie mit Dachdeckerblei. und hat gemeint, da drin wachsen die Dinger so wie sie hier sind und verbinden sich nicht miteinander. Also geht es mit hexagonalen Formen auch ohne das Leben. Oder leben die jetzt auch? Schauen wir uns aber erst einmal Fotos von rotrobaggern an und welche Landschaft sie hinterlassen nach getaner Arbeit. Und anschließend verschiedene Naturwunder der Erde, die meist in heute unbewohnten und unzugänglichen Gebieten stehen. Berg auf der Halbinsel Koala. Berge in der Antarktis. Wieder Antarktis. Sind das Spuren von Riesenmaschinen und Anlagen? Grönland, Watkins Mountains. Grönland, Flug Frankfurt Los Angeles. Gunstbjörn, der höchste Berg in Grönland, 3700 Meter, fast vollständig entkernt. Svalbard, Norwegen. Aurora Borealis mit Steinbruchabfällen im Hintergrund. Antarktis, transantarktisches Gebirge. Am Fuß sind Spuren von Maschinen immer noch sichtbar. Antarktis. Mount Kailash, Tibet. Höhe 6638 Meter. Wie die die Baumaschinen da früher wohl hochbekommen haben. Goblin Valley State Park, USA. Glossberge State Park, Oklahoma. Grand Canyon, Arizona. Es ist womöglich nur ein riesiger Steinbruch. Abfall. Millionen von Touristen denken, dass sie ein Wunder der Welt sehen, weil es ihnen so gesagt wird. Steinbruch Ken Canyon. Nirgends können wir Spuren von Wassererosion finden. Nur die schockexplosive Auswirkungen auf die Vegetation, die dadurch Silizium wurde. Steinbruch Rocksplitberger. Steinbruch Ken Canyon. Haben die hier mit der Kreissäge gearbeitet? Steinbruch in Australien, Blue Mountains Blue Mountains aus einem anderen Winkel Blue Mountains, die vertikale Wand Vergleichen Sie es mit einem Marmorsteinbruch in den Alpen Marblebergau in den Alpen Riesensteinbruch, keine Ahnung wo das ist Wird als Wallpaper für Desktop-Hintergrund angeboten Capra Canyon State Park, Texas wieder ein Nationalpark. In einigen Steinbruchabfällen, wo die Feuchtigkeit herrscht, betreiben die Menschen Landwirtschaft. Wie hier diese Reisterrassen. Wieder Reisterrassen. Und das ist der Canyon de Shelley Nation Monument. Die sogenannten Painted Hills in Oregon. Eine Bergschlucht. Südafrika, Orange River und die Berge. Tamnia Nationalpark in Israel, Steinbruch, Steinbruch, Green Canyon in China, überfluteter Steinbruch, Sherek Reservoir in Usbekistan, Sharak Reservoir in Usbekistan. So wie es aussieht, gibt es gar keine natürlichen Berge und Schluchten auf dieser Erde. Und während wir hier darüber diskutieren, ob unsere Erde vielleicht flach oder etwas konkav ist, besteht die Möglichkeit, dass uns unbekannte Meister in dieser Zeit unser Haus verschlingen und uns danach in die Wüste schicken. Erratet ihr was? Sieht so aus, als ob es Steinbrüche von dem Ausmaß ganzer Länder auf dieser Erde gibt. Tadschikistan, Afghanistan, Usbekistan, Turkmenistan, Kasachstan, Iran, BRD, GmbH... Es gibt fast keinen Boden, der noch nie angerührt wurde, bis zu einer Dicke von ca. 100 Metern. Also sind der Aralsee und das Kaspische Meer wohl lediglich geflutete Steinbrüche. Sieht so aus. Man kann getrost alles, was auf Google Maps gelb gemalt wurde, als Böden für Steinbruchgruben sehen, wenn man möchte. Usgutplateau. In der Mitte des Bildes ist eine Gruppe von Autos. Wenn Sie diesen Steinbruch mit einer Wasserschicht von 15 Meter füllen, werden Sie Analogien zum Asowschen Meer bekommen. Asowsches Meer, überfluteter alter Steinbruch. Der Boden ist glatt wie ein Tisch. Vermutlich wurde hier Thorium abgebaut. Der Rand der Wüste Karakum. Das sind 350.000 Quadratkilometer. In der Realität Steinbruch. Für die Bevölkerung. Canyon, Yangikala, die Wunder der Welt, Turkmenistan. In der Realität Steinbruch, für die Bevölkerung, Plateau Tutsber, Kasachstan. USA Monument Valley, USA. Gleiches Monument, Namibia, diese Wüste ist Boden des Steinbruchs. Ägypten, die obere Schicht ist ausgekratzt. Vermutlich gab es hier sehr hohe Temperaturen. Der größte Teil von Australien ist abgeschnitten und fast vollständig abgekratzt. Kein Boden, nur rote, verlassene Wüste. Australien, Nigeria, Wüste. Die Schlussfolgerung dessen wäre, dass alle Wüsten der Erde 100% künstlich entstanden sind. Sie entstanden als Folge der langfristigen Bergbauaktivitäten. Nun fallen dann auch die Worte Schlucht, Fels, Plateau und Bergsee weg und werden ersetzt durch Grube, Steinbruch und überfluteter Steinbruch. Krivobore in Russland. Krivobore aus einem anderen Winkel. In der Mitte der Insel ist alles überwachsen mit Büschen. Krödivan in der Schweiz. Offensichtlich die Arbeit von Drehbaggern. Sibirien, Annabari-Steinbruch. Nun wird es noch verrückter. Das ist ein haufenloses Gestein in Bongdong Bass. Die Höhe ist bis zu 300 Meter. In ihnen gibt es chemische Reaktionen. Sie brennen, explodieren sogar manchmal, wenn sie Überdruck sammeln. Wie ich durch die Alex ⁇ Stoner Show fuhr, wo es um das Waldthema hier ging, ergibt es zum Beispiel in Chemnitz ein großes Loch aus Stein, was seit jeher als Müllkipper verwendet wurde, bis ein großer Berg auf dem Loch war. Heute müssen Drainagen und Belüftungsroche eingebaut werden, damit der Druck, der innen durch die Reaktion entsteht, abgeleitet werden kann. Auch bei dem ganz in der Nähe gefundenen, ausgehöhlten versteinerten Stamm der Riesenblume ist die Geschichte der Anwohner diesbezüglich so, dass es früher ein Loch gewesen war aus Stein, was seit jeher, solange man denken konnte, als Müllkipper verwendet wurde. Und zugegeben, das ist echt abgedreht. Doch wenn wir uns ansehen, wie und vor allem wo wir... Also unsere Zivilisation gerade ihren Sondermüll verstaut, wird es vielleicht einleuchtender. Karren wir den radioaktiven Müll und sonstiges nicht auch in alte Bergwerke und in alte Steinbrüche mit dem logischen Argument, das müsse so sein, weil da nichts ausläuft? Schauen wir uns mal die zwei größten Müllkippen auf Erden an. Den Vesuv in Italien und den Fujiyama auf Japan. Das kennt ihr sicherlich. Für mich persönlich schaut es nun so aus, als ob wir auf Erden einst eine riesige Vegetation hatten, die durch einen Katastrophenfall zu 99% verbrannte und teilweise durch enorme Hitze und irgendeinen Druck eine Oktave höher rutschte im Periodensystem der Elemente. Aus Kohlenstoff wurde Silizium. Wo man als Lebewesen so einen Katastrophenfall überlebt, bleibt fraglich bei den enormen Temperaturen, die geherrscht haben müssen an der Oberfläche. Doch wie sieht es tief drinnen in der Erde aus, wenn es oben brodelt? Dort gab es bestimmt Areale, wo ein Überleben in dieser Zeit möglich war. Oder gibt es das andauernd, dass tief in der Erde jemand lebt? Falls es alle heilige Zeit mal zu sowas kommen sollte, nutzt das den Wesen in der Erde wohl auch nicht viel. Es wäre aber zumindest eine Theorie für den immensen Druck, dem die Bäume für kurze Zeit ausgesetzt gewesen sein müssen, damit die Elemente eine Oktave höher rutschen konnten. <lacht> Für mich persönlich sieht es nun so aus, als ob ich ziemlich kurz nach der letzten großen Zivilisation hier auf Erden gelandet bin. Und diese letzte große Zivilisation hat schon begonnen, die versteinerten Leichen zu zerkleinern. Welche Technik sie dafür verwendeten, bleibt momentan fraglich. Fakt ist, sie haben schon einen Haufen Arbeit geleistet und die Stufe 2 des Neuaufbau des Lebens kann nun eingeläutet werden. Biomasse, so wie es am Ende des letzten Videos gefordert wurde, brauchen wir wohl nicht zwingend aufbauen. Pflanzen können auch auf Steinen wachsen, wenn sie wollen. Ihre Wurzeln zersetzen das Mineral in seine Einzelteile und assimilieren es. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass die Wurzeln riesiger Bäume kein Erdreich verdrängen, sondern aus dem Erdreich Wurzeln bilden. Sonst müsste bei jedem Baum ein Hügel da sein, wo das verdrängte Material hingeschoben worden ist. Allerdings kann es wohl auch nicht schaden, wenn wir der Natur etwas unter die Arme greifen und trotzdem Biomasse zur Verfügung stellen, anstatt sie bedenkenlos zu verbrennen und somit als Eis zu den Polen zu schicken. By the way, ist denn noch niemand auf die Idee gekommen, die alten Müllhalden alias Vulkane als Kraftwerke zu verwenden, wenn die eh schon nonstop vor sich hinköcheln? Das wäre doch mal ein Crowdfunding-Projekt, oder?